Dann war ich die. Das Kapitel leichter ledig ne? Außerdem kommt noch irgendeine böse Überraschung. Oh oh. ich musste ja mal den Mund aufmachen, ne? Oh. irgendwas sagt mir jetzt wird wir jetzt ein bisschen schwieriger die haben es wahrscheinlich voll drauf ne? ich mal sehr stark an keiner von denen ist rekrutierbar wo bin ich? Hey, warte mal, er ist da. Ah! Oh, Sehe ich gerade. Aha! Verstärkung. Hätte ich ein bisschen früher auch tanzen können, ey. Ja. Oh, ja. Oh, bitte schließt euch mir Ja. Oh, bitte Ja. mir nicht, wir kriegen ihn. Dann könnte ich nämlich die drachen da irgendwie noch fertig machen Das ist Zeitkristall. Hallo, けれど空いた時に oh. 私 aber jetzt gehört er mir. blazing Wort, ja, beim Sieben. Sehr gut. Sie kennt man ja aus. Es passt zum Erspross auch als Helfer Trophäe emblem denn ist auf Angriff spezialisiert, die Gegner keine Chance zum Konter lassen. Die synchrofähigkeit vehemenz gewährt besonders schnell Einheiten einen Folgenangriff, bevor der Gegner kontern kann. Die Bündniswaffe für Meisterbogen leider häufig kritische Treffer. Aber man kriegt grüne Haare, sehr geil. Sieht aus wie hier von Code Gears hier. CC oder so oder wie auch immer sie genannt wird, ausgesprochen wird. Die Bündnisfähigkeit doppelgängerruf erschafft Doppelgänger des Anwenders, den Korbschlägen teilnehmen können. Der Bündnisangriff Astra Sturm führt fünf Bogenangriffe aus extremer Entfernung auf einen Gegner ab. Oh, Lucina. Was Fire Emblem Awakening? Da merkst du er dann wird ja Robin ja gar nicht vorkommen in dem Spiel, wenn sie Awakening repräsentiert. Ich habe es total nicht versucht in meinem Spiel. Also sie hat sich als Marv ausgegeben in Biomed Awakening am Anfang, neben sie eine Maske getragen hat und ihre Haare versteckt hat. Weil Awakening spielt irgendwie tausende Jahre nach dem ersten Teil, glaube ich. Emblem Lucina Stärke ist Teamarbeit. Ihr volles Potenzial falls sie, wenn sie in der Nähe von Verbündeten kämpft. Die Synchronfähigkeit Doppelschlag fähigt die Anwender, ungeachtet seines Einheitstyps, zur teilnehmern koop schlägen uh. Ja, das ist so eine Anspielung an Awakening, wo ich die auch dieses perb system hatten, das noch nicht komplett ausgekühlt war damals und voll nervig war. Äh, die bündnis Bündniswaffe Adelsrabi fügt Britnen und gepanzerten Gegnern zusätzlichen Schaden zu. Die Bündnisfähigkeit schild und blockt mit hoher Wahrscheinlichkeit Angriffe auf benachbarte Verbündete ab. Die Bündnis der Bündnisangriff alle Vereine mut alle Verbündeten im Umkreis von zwei teilnehmer Ein Korpsschlag stimmt aber ja schon, glaube ich, gesehen. Ey. Oh Ganz so lang, da heißt, ist kann mir nur einige Sachen hier leisten. Ich habe das viel besser. bin schon einmal drauf gegangen heute <lacht> im ersten Zug. Ivy von Kagetsu haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Ah, oh, Jetzt wünsche ich, ich hätte diesen Dolch. Es ist Level 17. Oh, jetzt wünsche ich, ich, hätte den Dolch, Mann. Oh. Wie viel Ausweichen kriegt er? Gar nichts. Warte mal, wo ist hier ein Wald hier? 100. Na. Wenn ich jetzt den Dolch von Junaka im Vorrat hätte, ne? Ich nehme an, kann ich nicht, ne? Noch habe ich noch nie gemacht, ne? Im Vorrat kannst du Items hinterlegen und bei Bedarf wieder abholen. Oh, bitte sag mir. Nein. aber oh, wenn ich Jonakas deutsch jetzt dabei hätte, ne? Warte mal, dann könnte ich hier, ja, ich könnte die alle hier erledigen und aufhalten. Keiner von denen würde mich treffen. So, wen haben wir hier alles? Ich meine, sie kennen wir ja, ne? Donnerschwert. Oh nein. Anführer in der vier Bluthunde. Sie ist die ein von Magiedrachen und lebt seit Tausenden von Jahren. Okay. Guck mal, wie sie darauf sitzt, Fick doch locker darunter. Stimmt, wir haben sie ja gar nicht im Kampf gesehen. Ne? Melusine, Limousine, magische Ritterin auf einem bösen Drachen. Setzen im Kampf mächtige Magie und Schwerter ein. Ja. Okay, die haben drei Dinger, ja, drei Werte haben Gris und Celica. Er ist ein Magier, ein Weiser. Er ist eine weiterentwickelter Magier. Erfahrene Magier, die über immense Macht verfügen, können sowohl Bücher als auch Stäbe verwenden. Okay, sie ist Level 23 Der ist Level 3 Okay, also einige Charaktere können, einige Klassen können definitiv über Level 20 gehen. Königsritter. Ritter zu Pferde, die Schlachtfelder dominieren und Verbündete um sich sammeln. Können Stäbe nutzen. Oh wie einer der vier bluthunde ein harter ehrlicher mann der übertrieben loyal ist in gedanken oh, das ist genau wie die du aus das, das Gefühl für er erst rekrutierbar weil er sieht mir noch relativ weit nicht er sieht mir noch relativ chillig aus im gegensatz zu den anderen von ihnen aber nicht gelesen loyaler leutnant der vier bluthunde Ein gefährlicher, labiler und brutaler anwender mächtiger magie Dann haben wir Mali. Sie ist ein General, das ist ein weiterentwickelter Ritter, starke starke kämpfer die neben hohen Verteidigungswerten auch über enormen Angstkraft verfügen. Okay, da ist mal eine coole Axt. Das ist wie ein, das ist wie ein Wurfstern-Axt. Mali mitglied dafür Bluthunde, eine etwas naive gepanzerte Ritterin. Okay, ähm, ich habe so das Gefühl, wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt. Hier sind immer noch Leute, aber die haben alle nicht ihre Dinge Ausgerüstet. Verdammt. Aber wir haben jetzt den zeitkristall und wir haben jetzt hier neue Charaktere, zum Beispiel Ivy, oh. Eine, die mysteriöse, melanolische Kronprinzessin von Elusia. Ihre eisige Haltung scheint nie zu verschmelzen und sie sitzt auch irgendwie <lacht> So, auf ihren Drachen, Wendiger, die ein mit enger Verbindung zum Raubtieren kämpft mit Magie und stehen vom Brücken eines Weibern. Wir haben Purgativ, auch nicht schlecht. So, ich meine, ich meine, wir haben die Charaktere alle schon nachgeschaut, ne? aber egal. kann Prinzessin, alles getreut, ein attraktiver junger Mann, der nicht aus Illusia stammt, spricht frei und offen. Schwertmeister haben mehr kritische Treffer, aber wenn ich jetzt Jonakas. Dingens dabei hätte, ne? was ja mehr Ausweichen gehen könnte. Ne? Ich würde jetzt hier hochgehen und all die Drachen da erledigen. Ich bin mir ziemlich sicher, niemand von denen könnte irgendwie was ausrichten. Obwohl jetzt, wo ich darüber nachdenke, er könnte was ausrichten, weil äh, magie geht ja durch, äh, geht durch Ausweichen man den, also ignorieren hier so Ausweichbonusse. Aber selbst dann wird er nicht treffen, weil er hat 115. Ich habe jetzt den Zeitkristall, das heißt ich schicke den Typen jetzt einfach mal da oben hin, Und wir sehen mal, wie weit wir damit kommen. wir können sowieso jetzt ein paar Fehler erlauben, weil wir jetzt hier wieder unsere Leute haben. Das heißt, wir chillen erstmal noch ein bisschen. Und Donner müssen wir ja. Denn... Wir gehen erstmal alle weg. Und hier Donner, wo ist? Nicht in Reichweite sich gerade. Doch. Nein. Du hast Donner, gibt ne? Gib dir mal den Donner. Und du kannst dann ja kontern, ne? du nimmst ja nicht so viel Schaden, oder äh, du nimmst gar keinen Schaden, cool, noch besser. Gar kein Schaden ist besser als wenig Schaden. Mein, da ja, wo ist mein Hauptgrad? da Ich bin blind. Wo ist er? Da mein Gott, habe schon bewegt. Schade, immer ja, wichtig mal. Hier, ne? damit irgendjemand hier supporten kann keine ahnung so irgendjemand noch hier an heilung benötigt ja heilung Mir geht langsam die heilung aus ich habe glaube ich nur einen start im vorrat aber mit eng schon krass ich habe jetzt hier weiterentwickelte Einheiten kd schon auf Level ich habe gar nicht auf die anderen Charaktere jetzt hier geachtet ja wird schon ah, ein nice da. Da ist ein Lanzenkämpfer oh jetzt bewegen sich kein Schaden oh Gott die bewegen sich ganz schön weit Wir können das Kapitel jederzeit beenden? Von daher keine Angst hm, gibt es irgendwas, womit ich noch die Ausweichchancen erhöhen kann. Nee, ne, so und die haben sich gar nicht bewegt. Na gut, dann kommt du ja, Stahllanze. Nein, doch ist okay. Wir können wir haben den Zeitkristall. Wir können jetzt hier ein bisschen chillen. Keine Sorge. Natürlich hier, er macht natürlich hier fertig. Oh, perfekt, Warte. ich kann nicht auch da reinpacken. Du bist jetzt zwar in Reichweite von dem einen, aber du bist im Wald. Der Glück hat es macht den fertig. Daneben getroffen. Auch mal ein paar Erfahrungspunkte 24. Ok, jetzt gut, uns geht's gut. Gegner kleben uns ein bisschen am Hintern gerade da oben, aber wir sind noch. Halbwegs außer Gefahr. Ich platzieren mal hier rein, ne? Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert, ne? Mit Unarkeit hat definitiv funktioniert. Sie wird überhaupt nicht getroffen werden. Na, ich hätte vielleicht ein Dings rausholen sollen. Einen normalen Heilstab. So, was hier äh, das mal da rein und oh, ich habe hier sogar hier noch ah, ärgert mich Die hat ja voll Erfahrungspunkte abstauben können Warte mal, hat dieser Typ nicht auch irgendwie so eine Fähigkeit dass er irgendwie die ausweichschance reduziert wird wenn er angegriffen wird die ausweichschance wird erhöht nee, die treffer chance wird reduziert meine ich okay sie ist ein bisschen nah okay, er macht aber wahrscheinlich nichts an schaden ein ne? prozent treffer warte Leid dieser Treffer minus 10. 101. Ah. Jetzt halt mal einen Moment fest hier, ne? Warte mal. Heißliche. Okay. Ich meine, er könnte treffen. Er könnte... Mh. Ich muss hier runter. <lacht> Ist auf die Zeit davon äh, wir müssen hier weg ich glaube wir sollten hier abhauen wir langsam ein bisschen knapp mein hauptkarakter ist da ganz oben so wen wollte den kill geben dir du bist natürlich wieder voll außer reichweite so ihr bewegt euch nicht ne? sei das heißt? aus oh, du hast eine Meisterachse. Ich dachte, du hast ein Bogenschütze. So, was? Ach, wegen Dings. Ah. Okay, dann macht das mir eben noch schwieriger ja. Yeah. Wir mal den auszuweichen. Sollte ich mal daran anzupassen. Yeah, yeah. So. Oh, kannst du wieder schon wieder er ja, angreifen? Ah. Und er ist jetzt hier yep. cool. das heißt, ja Komm. da ist irgendjemand hier da Komm. Komm. Weg blockieren eine fährkampfwaffe nö. du hier rein und greift dann, wenn du schon dabei ist. So kannst du ihn immer noch erreichen. Oh mein Gott, das gibt es jetzt nicht, echt Idee, erlebt sollte überhaupt jetzt sind einmal den Angriff der zweimal an macht elf Schaden. Jetzt sind sechs. Sie ist tot. Okay, aber du bist um einen Schritt so weit entfernt. Man, keine Sorge ist kein Problem. So machst du ihn ja fertig du bist ja sonst wie erfahrungspunkte so kann ich dich nö ja du machst ein platt keine sorge unten sie wird überleben wir machen folgendes erstmal bewegen wir dich nach unten hin 1 2 3 4 Okay. so wir können zur not hier abhauen so dann machen wir folgendes erstmal wir bewegen dich hier hin Du, ich hätte gedacht, ich könnte da unten hingehen, aber okay. Du nimmst hier Naturgativ. Und du heilst da unten. Sie hoch, damit sie nicht weigt. Sehr cool. 15. Sehr gute Werte. Okay. Und du machst ja, wie machst du Schaden 8 So, und dann gehen wir mal hier hin, ne? Und gucken, da müsste ja eigentlich klappen, ne? Was so, kommt her? Ah, mit dem Angreifer okay. Oh Gott. Ich habe irgendwie nicht daran gedacht, dass er mit den angriff auf jeden Fall treffen kann. Grad, oh, 1000 Aber oh, warte mal, sie hatten, sie hatten Donnerschwert, ne? gerade mit 26 Prozent getroffen. Oh, wenn ich Unaka hätte, ne? Sie war ja voll reingegangen hätte, alles gedodcht. Ich bin gerade so. Ah. Ah, stört mich gerade geht voll alles ausweichen können okay so ist es eigentlich egal ne? Hm. So, wir können jetzt einfach mit ihm ja eingehen ist die sache erledigt ah, jetzt mit dir aus vier schaden 34 sie ist tot ich könnte ein paar leute hier noch angreifen ey, für erfahrungspunkte ah, ähm, wir machen dich mal hier platt am besten mit dir. Okay, nein, du machst ihn fertig. Das ist der Meister. Ist mit an kannst du ihn nicht erledigen. Ich würde gern jemand anderen die Erfahrung. Oh mein Gott! Wie langsam, bist du weit man müssen nur so langsam äh, warte warte warum greife ich ihn an äh? ich verstehe es nicht ich bin auf ihn hat er eine axt oh, Nicht jetzt ganz blöd oder was ach er hat ihn aktiviert deswegen ah. in die fresse ah. immer noch level 11 jetzt hier nicht so schwer, waren kann jemanden erreichen, dann kann ich auch direkt ihn angreifen. Alter, was ist das für ein Schaden auf einmal? 9 ein mehr. Äh. Das ist nicht? Ey. Ich krieg den hier nicht down. gibt's jetzt nicht ich krieg ja nicht down hey. Ey, der überlebt ja mit zwei ab das gibt's jetzt nicht ah. Mit dich aus. Du machst ihn fertig, natürlich. Ich wollte eigentlich. Hm. Irgendwie machst du ihn auch nicht fertig. Nach, treff bitte. Okay, danke. Ach, er fährten sie 1000. Muss ich sagen, so, gehen wir dich auch noch aus dem Weg? Hey, er hat noch ein Level abbekommen. Ist auf Level 12 aufgestiegen. So, das hätten wir. Kannst du noch irgendjemanden heilen nein kannst du nicht weil du nur purgativ hast was war für Erfahrungspunkte geht aber so verschwenden würde ich dann jetzt eigentlich auch nicht ja, ich habe aber ich habe sagst du dazu schaden oh, sieben. ich krieg sieben Erfahrungspunkte allein schon durch das angreifen so sagt sie dazu was schon genug Ah, perfekt nee, nicht perfekt ich habe immer noch keine Ahnung na gut, dann war es hat wohl ne Aber weiter kann ich ja nicht überleben kann ich ärgere mich immer noch ey. die dieheit die voll erlegen können manchmal ich mal noch ein wenn ich mal irgendwann noch mal einen Spielstand hier mache von höheren Schwierigkeitsgrad den höchsten ich möchte definitiv noch mal versuchen 34 das ist zu viel warum macht sie zwei mal schaden ich verstehe es nicht aber ist auch egal weil jetzt reicht es hier Ah, ich kann die halten Alles klar. Dann gehen wir mal hier raus, ne? Haben wir alles hier erledigt, haben wir alles eingesteckt, ja, ne? Das kann man nicht einstecken, das kann man nicht einstecken. Die drachen kann man nicht fertig machen. Nur alle am Leben, ja, ne? 1 2 3. Mal, noch mal hier. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Perfekt. Ja, gut, raus hier. Kein bock mehr. Nie gedacht, dass ich ein das paar Sage, aber ich möchte zurück zum Sommer abgeschlossen. Okay, sie ist der MVP, hätte ich jetzt nicht gedacht. このままセルムをここに向かいましょう。 Jetzt fangen wir das Trink spiel wieder von neu an, hm. nehme ich an. das hast du schließlich mir nicht an? Kannst auch, du kannst dich auch, wenn während du böse bist, uns anschließen. Also ist interessanter so. Ah, Stimme ey. Das habe ich schon aufgefallen, als sie noch den Umgang hatte, ne? Diese flüstert Stimme. So, noch das andere Mädchen. Dann haben wir alle Hauptcharaktere. Ich habe hat uns gewarnt. Er hat uns gewarnt wir sind alle schuld. Okay, kann wir jetzt weitermachen? 父上 そして彼もジャ流の手もう何にもなりません。済まない。 僕<笑> Ansonsten ja, können wir das Spiel nicht abschließen. Ihr habt immer noch zwei Waifus auf eurer Seite. Du mit deinem Schicksal immer wo sie vorkommt immer schicksal was sagt die Fume ich weiß nicht bedeutet oder um schicksal ich dachte mal, bedeutet zukunft sie auch aus der zukunft kommt kennt der Trunks von dragon ball z ja lucina ist mehr oder weniger trunks sie kommt aus der zerstörten zukunft und wollte ihren vater warnen Vorher der große böse Dämonen-Dach zurückkommt. <lacht> das ist wortwörtlich, was im Feigen im Awakening passiert. Spoiler: <lacht> そう教えたかったのだと思います。でも残念ながら、そうするだけの時間は残されていなかった。マルスもあの時そう言いたかったのでしょうか。はい、きっと。そうですか。私は思い違いをしていたようですね。奪われても逃げても。はい。きっと。 wir treten zurück sie schlagen zurück nein wir treten treten ist besser dann kann seine klasse wechseln ついてみんな。 ich yeah. Wir haben wieder unseren Schwung zurück. So. Äh, hmm. Ja. Ah. irgendwie so mit den Gedanken gespielt, nochmal. Kapitel noch zu spielen nur mit Jonaka, um darum die Typen zu erledigen, aber nee, ich glaube, das wird nicht passieren. Aber die Kapitel waren doch schon relativ schwierig. So, jedenfalls, ich nehme an, wir sind im Somniel direkt. Alles klar, hey, losina okay. schon ein als gimmige Feinde gegenüber. Doch, doch bin ich deine, doch nun bin ich eine loyalste Verbündete. Loyaler als jeder andere. Glaub's mir. So, nee, natürlich als auf screen halt So, Boutique, Laden, Arsenal, Turm der Prüfung, neue Karte. Nachher, ja, da kann ich jetzt ab Level 11 was machen, ne? So, ähm. Boutique, Laden. Ja, schon mal mal. Ja, weil wir jetzt einen Kontinent wieder abgeschlossen haben, ne? Jetzt können wir wieder neue Klamotten kaufen, ne? zeit mal, ich habe vergessen, dass ich alle Sonnenbrillen gegeben so, wir haben neue, neue Charaktere. Ivy, Zelko, von Kagezo. Ah, da kann ich auch die Klamotten von den Leuten hier mal anschauen. Er trägt irgendwie die the most Standard-Klamotte, die man in Fantasy-Serien oder Rollenspielen irgendwie sehen kann. So, und sie hat nicht ihre komische Kopfbedeckung. In ihren Casual Klamotten, so jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, wie die neuen Klamotten aussehen. Oh, Einheitslinie smartlinie immer grün, Linie, uh. -Linie. Uh. -Linie. Morgentau-Linie, aber oh, was mit dem Mädels. Nice. Irgendwelche Dings auch. Nee. Ich glaube ich. So, aber noch Laden, Arsenal. Wir, was wir hier haben wir haben? Wir haben, wir können jetzt Pflege unendlich kaufen. Wir können Purativs kaufen, ein paar. Noch ein Teleportstab, einfrieren, Schweigen. Das ist so teuer. Ich komme irgendwie nicht an Geld ran. Letzte Zeit. So Waffen. Was haben wir denn hier? So, wir haben Schnitter. Uh. Der wäre nicht schlecht. Höhere kritische Trefferchance, ist nicht schlecht. Je nachdem welchen Charakter nicht die gebe. Keine neuen Dinger. Karte Abwehrhaltung. Oh, da bin ich schlecht. Wenn man die Heiler hier nicht drauf gehen. Okay. Sprechen wir erstmal mit allen Leuten, die ja, Supports. Ich habe vergessen. Jeder trägt eine Sonnenwolle. Sobald wir Gras haben, sollten wir direkt nach Sollen reisen. Ich werde nicht enttäuschen, indem ich jetzt zögere. So, irgendjemand konnte sich hier mit mir unterhalten. nach oben, äh. irgendjemand hat einen Support. Also, was ich mache, das so. Nein. War schon lange her, seit ich hier war. Oh ja, das sind zwei Kapitel voller Supports. zu drehen. Der MVP vom letzten Kapitel. Das von der haben wir irgendwie noch gar nichts irgendwie so gehört oder gesehen, weil also sie nicht so gesprächig war, irgendwie seit wir sie getroffen haben. Irgendwie habe ich doch schon eine eigene Insel. 物取りませんでし geschenk der liebe。 ich bin der hauptcharakter ich muss mich mit dem spieler identifizieren deswegen bin ich nicht materialistisch so lapis ラピス、ラピス。ラピス。以前の戦闘 oh, ne? ja, schon, aber irgendwie levelst du nicht auf. Bist immer noch Level 11. Was mich ein bisschen ankommt, weil ich mag Schwertkämpfer. Ich mag Memedon oder Söldner. Das ist meine lieblingsklassen im fein ich hoffe sie entwickelt sich zum helden also die klasse カニ Was macht denn Alt mit ihr? Ist soll die sein getreute ne? jetzt reich sie kriegt alle kills im nächsten Kapitel. dann fühlt sie sich bestimmt bestätigt ne? wenn wir in der horde von gegnern hier reinschmeißen, ne? soll zwei hauptcharaktere diamant und alfred treffen sich ein alfred und ein diamant in der bar 残念だが私は早起きで そうなるほど。<笑> それはありがたいね。<最初の質問がそれなのか? しまった。外名を保つのは得意なはずなのだけれど、笑> Also ein geiler Anmachspruch, ne? Okay, also war so viel übrig. Chloe und Fram. Aber wir haben zwei Kapitel gespielt, von daher. <lacht> <lacht> <lacht> そういうものを出すお店も少なくありがとう。じゃあ、お願い ヘビ hier ja, kann man eine Schlange essen, sind nicht aus Leder. Wie geht denn das, man so klang und zitieren? Mein Magier marie duell ja, wie heißt das noch mein Harry Potter. Also, letztes hier dieses Spiel rausgekommen. Ne? Hogwarts Legacy oder so, das Open World Harry Potter Spiel. <lacht> konnte sich da auch dualieren, ne? Ich habe einige der Filme gesehen, aber ich kann mich ja nicht erinnern. <lacht> 少し前に見つけた時は枯れかけてありがとう。<笑> Matasimo und dann kam der Winter <lacht> oder der Feuerball von Klappen so Anna und Fraben. <lacht> Hat jemand gerufen? Finanzen? Hat gesagt? Hat sie ihn gesagt? Anna Zanay, tu ich merke, ich habe nicht mehr. mal keine Eier. das heißt, ich kann niemand mehr einen Stab geben. Das heißt, ich habe nur noch John und Fraben als Heiler und Ivy. sie kann ja auch stehen. Lassen. ても Okay. Heißt nicht Janae irgendwie nicht oder so? Anna janai würde das nicht bedeuten irgendwie nicht Anna oder so? Ich bin noch am Lernen, okay. So, Lapis und Altchrist. Letzte Support. Außer ich krieg gleich glaube ich äh, in der Arena. zwei sama gehen miteinander そのやっぱり 3え。はい。私 unglaublich wütend. Da klar, amari soiueuutot, iwanai hogai iiiesyo. Otagai no tatsubaya mi bun mo arun desu kara. Ako, gomen nasa. Demo, boku wa fonsin de. Sare wa wakatte imasu. Demo, aru jikara mamoru to iwarerete yorokuu shinka wa, sonna ni sei. Ich kann die ganze Welt hören, wie sie mich ausbuht Was hat Zorro noch mal gesagt. Ich wünschte, ich wäre als Erbse geboren oder irgendwie so. Da so, gibt es hier irgendwie was? Nein, okay. So, Mit Diamant haben wir geredet. Mit lucina haben wir geredet. Wo ist. Das ist der Trainingsbad Kagezo. Okay. Kamera, beruhige dich. Ja, ich bin am Trainieren, hast so ein Problem damit? Die Sonnenbrille, ich bin da klasse. Ah ja, du bist. Nee, du bist Kagezo danke dass ihr mich an diesen heiligen ort duldet äh, göttlicher ich kann jetzt kaum warten seine schönheit zu betrachten oder was auch immer da stand so ähm. oh. aussichtspunkt hm. Hm. nichts lager hier Oh Vater, nein, ich kann jetzt nicht zurückblicken. Um Bro, die das Willen müssen wir jetzt voranschreiten. Das heiliger ist mir etwas zu grell doch zumindest will es mich mir nicht langweilig werden. Sieht aus, als hätte irgendjemand den Kontrast irgendwie von dem voll runtergeschraubt. Oder die Farbenstärke irgendwie genau ja, der, wenn man irgendwie ein charakter irgendwie erstellt in irgendeinem Videospiel oder so, und man hat irgendwie weil nicht man kann irgendwie farben oder so erstellen und man zieht den balken ganz nach links ganz nach unten dass die farben voll trocken sind oder so wir haben für den dämonen dach gekämpft doch von nur sind eigentlich ganz für dich da äh, danke dass hier dass ich hier sein darf ich kann nur hoffen dass auch hortensia diesen anblick eines tages genießen kann auch hoffentlich so hier gibt es irgendwie was was ich jetzt machen kann, level 11 kann ich das irgendwie solo machen? Ja, kannst du mehrere Kämpfe im Folge stehen? Höhere schwierigkeitsgrade bieten attraktive Belohnungen. Okay, wenn wir nur mal anschauen, ehrlich gesagt, sie hat Ist es mehrere Karten in Folge zu gewinnen? Jeder abgeschossen Kämpfer als so und Erfahrung für die Verbündeten, die teilgenommen haben. Schwierigkeit einer Prüfung kann bei der Kartenauswahl festgestellt werden. Bei höherer Schwierigkeit gibt es bessere Belohnungen. Kämpfe 3 Also Also hat ihr grinden. Man kann ja irgendwie grinden. Diese Dinger kann man irgendwie ja benutzen, um die Waffen von den von den äh, Emblemcharakteren jetzt zu aufzupauen, was ich irgendwie nicht mache. Ansonsten weiß ich nicht. Wenn es dafür Erfahrungspunkte gibt, weiß ich nicht. Da kommt mir halt irgendwie als grinden vor und da will ich nicht machen. Ich habe mir zum Ziel genommen.. Ich werde nicht grinden. Ich werde nicht diese Offscreen-Grind, äh, diese Kämpfe hier machen auf der Weltkarte, weil das zählt als grinden. Das will ich ungern machen. Außer, aber ich habe mir auf jeden Fall zum Ziel genommen, jeden Charakter mindestens hier irgendwie die Klasse wechseln zu lassen, damit ich halt sehen was die sich noch verwandeln und so. ne Also sobald ich mit jedem Charakter irgendwie die Klasse gewechselt habe, werde ich mir dann irgendwie das Team aussuchen, mit damit ich hier den Rest des Spiels mache. Weil irgendwann muss man sich halt auf ein paar Charaktere ja festlegen, die man das ganze Spiel lang spielt. Weil, wenn man das nicht macht, dann verteilt man die Erfahrungspunkte auf zu viele Charaktere. Und wenn man das macht, dann. Dann. Äh, ja. Dann hat man zwar alle Charaktere relativ hochgelevelt, aber man hat nicht wirklich irgendwelche Charaktere vernünftig gelevelt. Was dann irgendwie die Kämpfe sehr viel schwieriger macht. Ja, ah, ich kann aber nur dreimal, weil... Ah, das stinkt doch wohl. So. So, Lapis würde ich sagen, ne? Also, ist noch Level 11. Nein. Äh, Im Leben, mein Gott. So, du holst dir, du schnappst dir. Ich sollte mir vielleicht mal die Karte anschauen. ja Geschwindigkeit nicht schlecht. Schwertfertigkeit Manikati nicht schlecht. Behendigkeit Doppelbeistand Bogen Agilität auch Bogen. Ich weiß, sie hat Bogen. Sie hat Bögen wegen halt hier von Fire Emblem Heroes, wenn ich mich irre. Und Lin hat einen Bogen, weil ihre weiterentwickelte Klasse einen Bogen hatte damals in Fire Emblem 7, wenn sie Klasse aufgestiegen ist. Deswegen nehme ich an. Ein Problem ist die Hauptcharaktere in Fire Emblem, die haben alle Schwerter. Deswegen, um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, müssen die halt einigen Charakteren auch andere Klamotten geben. Ne? das hat sie irgendwie nur Schwertkämpfer, ja. Als Embleme und das ist ein bisschen langweilig, so, mach irgendwas fertig, bitte. Ah, verdammt. Obwohl, noch kein Krit, danke. Ich benutze ich doch gar nicht. Claude, okay, er sah nach ein bisschen weniger Fangspunkt aus. So, oh. Sie hatte schon jetzt schon ein kapitel 11 irgendwie das äh, kapitel vor diesem kapitel hatte sie schon irgendwie vorher killer level abbekommen hat sie also fast alle hatte auch fast alle werte glaube ich hier gelevelt bis auf ein oder so ne so, so dann hat du die noch level 12 ab Ja, der Leichtlanze. lanze kommt ein Bogenkämpfer. Oh. So schnell als Anna? was weniger Schaden als Anna. Äh, nein, schaut man nicht. Was sie ja auch daneben? Nein. Anna. Aber wir haben Level abbekommen. Nicht so gut, noch kein Support. So oh Gott, die sind ja alle noch unter Levels hier. Ah, Etti Level 10 Butcher und Level 10. so also langsam tun einige Charaktere so ein bisschen hinterher Na, eth. So ein Port, so ein Support nebenbei wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber was soll man machen? Ja nee. oh, das können wir schaffen. Ja, hat nichts auf. mein fertig. Oh, was ist das denn? okay da könnte ein bisschen dauern abwehrhaltung warum hast du nur abwehrhaltung ich habe noch was da John. verdammt was war das denn so. bestellen könnten wir eigentlich auch schon auf training ein. das war kann man gehen ein Paar Ringe. ja ne, ich kann jetzt feiern mit sieben charaktere wir holen so. Ach, die sind alle weg ja da ne, kann ich mir überhaupt er ne, kann ich nicht okay dann holen wir uns mal zehn mach mal machen wir das mal, vor allem dem sieben charakter die müsste ich eigentlich alle kennen ninian hey die tänzerin beim dem sieben und die gemahlin von elliwood manchmal hektar eine haupt charakteren vor allem sieben einer von drei lords den direkt wieder jetzt mal mit so ein paar Plattenringe. ne? Jafar, oh, beste einheit Szene Florina, Pegasus ist drin, hat Angst vor Männern, dorcas <lacht> What happened to dorcas A poisoned Matten, <lacht> Matthew, dieb oh, noch mal. Florina war überhaupt kein Glück hier gerade. Oh, noch mal Matthew. was am platin florina es noch mal florina ich glaube das ein platin, <lacht> Nochmal, ich glaub, das ist ein platin dinge ne? ich weiß ja nicht so in gatschass ist es ja normalerweise irgendwie so wenn du irgendwie ein haufen dinger erstellst dann äh, ist ja meistens immer einer garantiert ne? super selten zu so sein wie so ein booster pack in für Yogi Karten oder so ne? Ich weiß nicht ob das hier auch so funktioniert da ja, machen wir 10 ich schon mit der folge gleich ab Dann kriegen wir noch mehr punkte so vor allem im awakening lissa äh, das ist Kroms kleine schwester und eine priesterin eine heilerin so, cordelia das ist äh, die den komponat fanat ist so Gaius, das ist der das ist der die mit dem Kaffee, tisch morgen oder oh, ist äh, Robins Sohn oder Tochter, je nachdem, was für ein Geschlecht äh, Robin ist. In Awakening, also das Kind aus der Zukunft, so sowie Lucina, so inigo. Das ist der Sohn von Olivia. Ich glaube, Olivia, es ne? nicht der Sohn von Lilia aus der Zukunft. Taja, ja. die andere von Robin, ja, noch mal in die Schreibweise von denen gesehen, ja, und da ist kommen der Hauptcharakter von Awakening und das Vater ja, noch mal indigo mal Gaius. Alter, man sind dafür Chancen hier. So und ja, man kann also halt so Doppelte kriegen. Aber ich habe zehn erstellt und ich habe nur. Egal, haben wir ein paar neue Ringe. Ähm, wir gehen. Was wollte ich machen? Ich wollte mir noch hier Dings abholen, ne? Meine Erfolge. Und dann war es dann halt eigentlich. Ne? dann ist halt schon wieder viel zu lang hier. <lacht> Passiert hat kürzer werden die Parts, glaube ich nicht mehr. Ne? Ich könnte sie natürlich kürzer machen, aber dann müsste ich mehr Parts rausholen. Ne? wir zwar einen einstündigen Part, aber dann haben wir auch wesentlich alle zwei Parts hier ein Kapitel abgeschlossen. Komplett und naja, für mich passt das schon Ich für die Sonnenbring klasse. So, wie viel habe ich? So, und ich habe meine dinge zurückbekommen so mehr neues gab es nicht ne? essen kann man beim nächsten mal am anfang geweckt werden können wir auch beim nächsten mal ich könnte noch mal auf die weltkarte zurückgehen und um zu gucken ob wir vielleicht irgendwie ups, ob wir äh, die wächter ah. Vielleicht jetzt irgendwie eine Nebenquest oder so noch kommt oder so, oder story-mäßig irgendwie was wir sehen, was wir als nächstes machen. Ah, jetzt gehen wir in den Wüstenstart. Ah, guck mal da sieht doch hart nach Nebenquest aus. Sie aus wie eine Arena da oben. Eine typische Arena ein Feierblatt, wo man seine Charaktere hochladen kann. Okay, das sind alles. Weiterentwickelte Einheiten, glaube ich, klasse Basis Level 60. Oh Gott, also selbst wenn ich jetzt grinden wollte, ne? ich glaube, das wird ganz schön schwierig. So, da haben wir die Wüste Tula. Ist der Gegner ist ja immer noch so auf Level 13 gewesen. Ne? Also, obwohl ich hier schon weiterentwickelte Einheiten und äh, Charaktere auf Level 17 und so bekomme als rekrutierbare Charaktere, Gegner sind immer noch so auf meinem Level. So Nebenquest Arena der Götter, ein Ort von großer Bedeutung für Emblem, Lucina und Schauplatz einer Prüfung für den wirmgott Ja, ja er sieht aus wie diese Feroxa Arena von Awakening. Level 19? Uh -oh. <lacht> Ich glaube, da will ich noch nicht rein. Nee, ich glaube, da will ich noch nicht rein. Die tun ja nicht irgendwie. Die sind ja nicht verpassbar oder so, ne? Die laufen ja nicht ab irgendwie. Ja, ich glaube, wir machen die Story erstmal weiter beim nächsten Mal, weil das sah ein bisschen gefährlich aus. Gut, aber für mich war es das für, für heute, ne? ich gehe zurück zum sommer sammle die ganzen klamotten hier alle ein und ja beim nächsten mal sehen wir dann Jetzt sind ich ja voll um die ecke mit eigentlich voll hier umgehen können egal jo, und ich sag dann für mich war es das für heute in der nächsten folge geht dann weiter mit kapitel 12 die wüste tulla und ja, dann sehe ich euch dann. Ne? Danke schön fürs Zuschauen. Hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage dann Tschüss bis zur nächsten Folge.